Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda sich. und heute haben wir mal wieder einen Gameboy Kyler Titel und zwar Galaga Destination ja, Galaga ist hier eins dieser ganz, ganz frühen Arcade-Hits. Von äh, 81 ist es erstmals erschienen und äh, wurde natürlich dann auch in diversesten Versionen denn, äh, danach auf verschiedene Systeme portiert, unter anderem auf die Playstation und auch auf den Game Boy Color hier im Jahre 2000 ist nur in den USA erschienen und das Spiel hat einen verdammt schlechten Ruf und da würde ich sagen, ich... Schau einfach mal rein, warum das so ist. Das Originalspiel ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Das heißt, meine Erinnerungen sind jetzt nicht unbedingt vielleicht so die frischesten. Aber ich würde sagen, schauen wir mal rein. Und falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16-Bit, haut es in die Kommentare rein. Das sollten schlechte Spiele sein, die aus irgendwelchen Gründen euch vielleicht als Kind frustriert haben oder ähnliches. Haut es mal in die Kommentare rein, ich spiele das gerne mal nach. Okay, also wir können zumindest auch auf jeden Fall mit zwei Spielern spielen. Also das sound -E war schon nicht, nicht schlecht. Okay. Oh Gott. Oha. Also, also, also die Gegner, die spawnen, ganz schön hier sehr seltsam. Also im Prinzip, das Original war ja auch hier so eine Art Shooter. Was jetzt? Es sind verschiedene Welten. Ich dachte schon, ist das Level jetzt schon zu Ende. Jo, also ich meine, Grafik und sowas geht eigentlich ganz in Ordnung. Es ist halt wirklich nur seltsam, dass, dass, dass die äh, so spawnen. Also ich hätte jetzt gesagt, jetzt so vom Spielgefühl ist es halt nicht so geil, dass ihr relativ zügig da quasi zurückgehalten werdet. Da wäre vielleicht so ein ist Level wie bei Solar Striker oder irgendwie sowas mir ehrlich gesagt lieber gewesen, aber das Original, das hatte ja auch nur so eine Art ähm, Semi-Scrollen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen ist es so gesehen relativ nah am an, an Original dran, aber also also also da stört ich jetzt. Also Steuerung geht in Ordnung. Ganz ehrlich, was will man bei so einem shoot up an der Steuerung jetzt auch großartig falsch machen? Ähm... Ich glaube, ich kriege ja auch ab und zu irgendwelche Power-Ups. Gut, die Gegner sind immer dieselben. Deswegen wird es etwas eintönig. Es ist im, im, immer dieselbe Welle, oder? Es sind immer dieselben Gegner, glaube ich. Hm. Na, wo sind sie? Wie hätte ich denn da jetzt ausweichen sollen? Ich Ohne Witz... Was ist passiert? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt, jetzt mal, jetzt mal. ohne Witz. Was kommt das mir gerade nur so vor? Habe ich jetzt gerade irgendwie nicht aufgepasst? Oder war das jetzt ein ziemlicher Schwierigkeits-Spike? Naja, komm. Ich probiere es nochmal. Weil hier die Anfangswellen, es ist ja. Ah, okay. Wenn sie anscheinend hochfliegen, dann können sie euch nicht verletzen. Immerhin sind sie so fair. Na hier, es ist, es ist so Pillepalle. Und dann irgendwie. Seltsam. Also es ist das nicht das Worst Spiel ever? Ich finde halt dieses Grunddesign etwas seltsam, aber gut, da kann man sich ja drauf einlassen. Es ist halt sehr primitiv, aber so gesehen, bei Namen Gallagher habe ich jetzt auch nicht so unbedingt große technische Innovation und neue Spielprinzipien irgendwie mir gedacht. Also dieser Soundfeld, Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Also... Hm. Also ich weiß das Spiel nicht so recht anzufangen. Also... Ich glaube, da bin ich jetzt zufälligweise einen Schuss irgendwie ähm, ausgewichen. Entschuldige, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwie konstant labere, aber bei so Shootem ups da muss man immer echt gut die Übersicht behalten. Ich frage mich natürlich, ich spiele das ja wie immer hier auf dem Emulator, das ist für mich einfach zum Aufnehmen, wie das dann wirklich auf dem Gameboy Color ist, weil die Gegner bewegen sich schon sehr schnell, muss ich sagen. Und ähm, da vernünftig, mit einem nicht vernünftig beleuchteten Bildschirm den Überblick zu behalten. Will ich jetzt hier ein neues Level? Ich habe es gerade nicht gelesen. Es ist halt irgendwie langweilig. Irgendwie. Ne? Also, ihr seht's halt so, wie es halt ist. Also, wir haben ja noch einen Untertitel gemacht. Das, das impliziert ja, dass sie jetzt auch irgendwie was hinzugefügt haben. Und ähm, die Grafik haben sie so einigermaßen auf einen neuen Stand gebracht. Okay, gut, das Raumschiff sieht wahrscheinlich so aus, wie es aussieht, weil es so ein bisschen an die, die Hommage an das Original sein soll. Das hätte man jetzt auch schöner gestalten können. Aber die Hintergründe, die gehen eigentlich in Ordnung. Die Gegner sehen halt auch so aus, weil sie damals so aussahen. Ne? Hier diese, diese Bienen und alles. Ich nenne es mal. Wo kam jetzt dieser Schuss her? Jetzt mal ohne Flachs. Ich. Also, es spielt nicht gerade mit. mit fairen Karten. Nehmen wir es mal so. Und im Prinzip. Guck, guckst du mal an, das ist doch immer dasselbe. Die verteilen sich immer dasselbe, nur dass halt deren Schießereien irgendwie immer unfairer werden. Habt ihr jetzt gesehen? Ihr macht halt Nooping und zack. Okay, skillbasiert war mal Arcade. Okay, schön und gut. Oh, Play 4. Es ist halt langweilig. Guckt euch an. Es natürlich keinen. Ihr könnt den Knopf nicht einfach gedrückt halten, natürlich. Ne? Weil ne? Wozu auch? Wozu hier Komfort irgendwie haben? Also, wie die schießen, ich muss sagen, das finde ich nicht sehr, nicht sehr fair. Das missfällt mir irgendwie. Oh, wir haben ein neues Level, okay. Neuer Hintergrund. Guckt es euch mal an, es ist genau derselbe Scheiß. Es ist genau derselbe Scheiß, nur mit anderen Farben. Könnt ihr nicht wenigstens irgendwie die Bewegungspattern ändern? Guckt es euch an. Es ist derselbe Scheiß. Es sind dieselben Gegner. Es ist derselbe Scheiß. Boah. Wenn sie schon so unfaire Schusssequenzen haben, dann können sie wenigstens etwas mehr Variabilität hier reinbringen. Jetzt finde ich auch diesen die nicht mehr so toll, ehrlich gesagt. Meine Fresse. Nervt mich das Spiel. Das, das Spiel nervt mich. Es ne? ist. stelle euch mal vor, ihr wart damals Kind. Äh, euer Vater, eure Mutter hat äh, Gallagher damals in der Arcade gespielt und dachte, auch ja, eine neue Auflage? Das hat mir damals gefallen, schenke ich mal. Ne? Krie kriegt dazu zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und das ist ja so scheiß. Ich weiß, ne, als Kinder war es so, dass wir wirklich gespielt haben, was da war. Wir hatten ja keine Auswahl, also hat man auch schlechte Spiele ewig gespielt. Aber gut, dass wir jetzt die modernen Zeiten haben und ich dieses Spiel nicht länger spielen muss. Bitte Finger weg davon. Ich wette, ich wette, die weiteren Welten gehen exakt so weiter. Und dann werde ich böse, wenn sich nur der Hintergrund ändert. Nervig. Danke trotzdem, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.